Jetzt fehlt uns noch ein Teilnehmender. Torben, ist er irgendwie erreichbar? Nein. Möchtest du das alleine vorstellen? Sehr gut. Hochverdienter Applaus. Speakcraft. Du stellst dich gleich selber vor, richtig? Okay. Bitte schön, deine Bühne. Jo. Hallo, ich bin Lars äh, von Speedcraft und ich mache dieses Projekt mit Max und mit Torben. Und unser Sinn von Speedcraft ist das Automatisieren von Benutzersperren in Teamspeak und Minecraft. Und unser Projekt ist unter GitHub bei Jugendtag verfügbar. Ja, Minecraft ist ein Open-Source-Spiel, mit dem man ähm, Sachen bauen kann und äh, anderes machen kann und ja, das ist halt ein Spiel, bei dem man auf verschiedenen Servern äh, ganz viele Sachen machen kann und es ist so, wenn man Spieler sperren möchte, dann gibt es einen Befehl, äh, den man ausführen kann und über diesen kann man dann Spieler vom Server sperren. TeamSpeak ist ein Programm, mit dem man spiel mit Leuten reden kann und auch mit Vier, zu 4 zu fünf in einem Raum reden kann und man kann auch mit diesen Leuten also man kann sich Textnachrichten versenden und man kann halt auch andere Sachen machen. Ja. Es ist so, wir wollten halt mit diesem Projekt es machen, dass die das TeamSpeak und Minecraft verbinden, verbinden wird und dadurch man nicht mehr einzeln, also in jedem Fenster unterschiedlich, den Spieler äh, sperren kann. Ja, äh, das System ist nicht richtig fertig und äh, wir hatten auch keine Zeit, das irgendwie zu testen, aber ich kann Source gut zeigen und den erklären. Ja. Was fehlt uns jetzt noch? Also, wir müssten noch eine Teamspeak Anbindung erstellen. Und wir wollten noch neue Befehle und ein verbessertes äh, Sperrsystem machen. Ja, jetzt zeige ich ja. mal, so ist gut. Ja, es ist so, ähm, die Klassen wurden halt von allen drei geschrieben. Also beispielsweise diese Sperrklasse hier, die wurde halt von mir und Max programmiert und ähm, die sagt halt folgendes aus. Ähm, hier unten wird erstmal ähm, das Event registriert. Das ist jetzt das Player Chat Event, also wenn dieser Spieler eine Nachricht in äh, den Chat von Minecraft schreibt, dann äh, wird dieser von diesem Event abgefangen und wird dann halt weitergeleitet. In der nächsten Abfrage hier unten wird halt gefragt, ob dieser Spieler wirklich ein Spieler ist oder ob dies von der Konsole ausgegeben wird. Und in der dritten Abfrage hier unten wird halt gefragt, ob dieser Spieler das bestimmte Recht hat und das wäre jetzt TS3.use. Also hat dieser Spieler das Recht nicht, dann wird er einfach abgebrochen und dann äh, ja, wird er abgebrochen und dann ist halt alles beendet von dem. Ja. Wenn wir jetzt hier weitergehen, ähm, dann fragt er hier erstmal ab, äh, ob der ein Teil der Nachricht auszeichnen Bann entspricht und wenn dies zutrifft, dann soll erstmal der ganze Prozess äh, abgebrochen werden, damit diese Nachricht nicht im Chat ist, weil es wäre ja blöd, wenn jetzt jemand das ist ja eine normale Nachricht und wenn jetzt jemand diese Nachricht eingibt, dann ist es ja blöd, wenn das jeder Spieler sieht. Deswegen habe ich diese Nachricht auf Cancel gesetzt, damit damit man diese Nachricht nicht im Chat sieht. Ja. Ähm, wenn man diesen, wenn man dies eingegeben hat, dann steht da, ähm, dann soll eine Nachricht gesendet werden mit einem bestimmten Präfix und dann steht äh, bitte gebe die IP bitte gebe eine IP Adresse an und habe ich in Klammern das noch geschrieben, das kann ich aber zeigen. Habe ich halt geschrieben außer Zeichen BAN und dann äh, die IP Adresse als ähm, damit man weiß, wie das geht. Ja, dann hier in der nächsten Abfrage. Hier in der nächsten Abfrage habe ich halt geschrieben, ähm, ob das Argument Null ist. Also es ist so, das habe ich oben einmal gemacht. Äh, es ist so, das hier ist das nullke, nullte Argument. Also das nullte Argument ist, wenn einfach nur ein ein Befehl, also beispielsweise das Wort Hallo geschrieben wird, dann ist es das nullte Argument. Ähm, wenn dazwischen ein Leerzeichen gemacht wird und dann ein weiteres Wort geschrieben wird, dann ist es das erste Argument. Weil Java, das ist ja alles auf Java programmiert, äh, beginnt halt immer bei Null und deswegen muss man das halt auch am nullten Argument beginnen. Ja. Es ist so, hier habe ich ja gefragt, ob das nullte Argument benutzt wird. Und dann habe ich danach gefragt, ob ein Teil der Nachricht wieder Ausrufezeichen Check gemacht wird. Und dann sende ich wieder ein, eine Nachricht, die besagt, äh, bitte nutze Auswurzelzeichen check und dann den Namen des Spielers. Also wie der Spieler im Spiel Minecraft in diesem Fall heißt. Ja, dann habe ich hier die Argumentlänge 1 abgefragt. Also es ist so, wenn nur die Argumentlänge 0 ist, also nur Ausführzeichen Check, dann ähm, wird halt nur diese Nachricht gegeben und wenn die Argumente nicht Null ist, sondern 0 und 1, dann wird erstmal der Spieler T in diesem Falle also ich habe halt die Variable T für den Spieler gegeben, damit ich das nicht mal ganz ganze Zeit schreiben muss, also hier e.getPlayer, Arx Null, äh, habe ich einfach auf T gesetzt. Also äh, wenn dieses erst Argument äh, gemacht wird, dann bekomme ich, weil ich ja da einen Spieler angegeben habe, bekomme ich dann die, Na die Nachricht zurück, aber hier äh und dann in Klammern T.getName, damit, damit wird einfach der Spielername ausgegeben, der ähm, ja von dem ich halt die Daten bekomme. Und in der zweiten Zeile wird halt äh, gesagt, t.getaddress, damit bekomme ich halt einfach seine IP-Adresse. Also damit ich ihn halt auf beiden Systemen bannen kann. Wenn einer cool ist, dann ja wohl Lars. <lacht> <lacht> <lacht> Nochmal ein <bleiben>. Beifall. <lacht> Dankeschön. Nimmst du deinen Rechner mit? Gehst zu mich rüber? Das war Speakcraft. Es bereiten sich vor Sport. <lacht> Am Ort. Okay, du an, ne? Ach, okay. Lars, vielen Dank für deinen Einführungskurs in Java. <lacht> Wo, woher kommt das, dass du so gut Java kannst? Also das meiste habe ich mir halt selbst beigebracht und ja, den Rest habe ich halt alles immer ein bisschen aufgeschnappt. Mit Unterricht in der Schule oder anders. anders ich. Das, das Problem, was ihr mit eurem Projekt ja erschlagen wollt, ist, dass ihr einfach weniger Administrationsaufwand habt. Ne? Ähm, betreibst du denn selber Minecraft Server und TeamSpeak Server? Es ist so, ähm, ich habe halt drei Linux-Server momentan laufen, auf denen laufen halt 13 Minecraft-Server <lacht> und sieben äh, Teamspeak-Server. <lacht> und äh, ja. Okay, beeindruckend. <lacht> Absolut beeindruckend. <lacht> Dankeschön. Dankeschön an Lars. Danke. Das war cool.